So, herzlich willkommen zu unserer ähm, Projektvorstellung. Wir haben, wie ihr schon gehört habt, ähm, einen Clickbait-Detektor gemacht. Äh, ihr werdet äh, heute sehen, wie der genau funktioniert. Aber wenn ihr nicht wisst, was genau Clickbait ist, Primo, wert es euch. Ähm, wir alle fünf sind begnadete YouTube-Schauer und haben schon oft erlebt, dass wir äh, auf ein YouTube-Video geklickt haben und einfach den Content, den wir erwartet haben, nicht bekommen haben. Und dann dachten wir uns eben, dass wir einen, äh, einen Detektor machen, der eben, wenn man ein Video anklickt, das sozusagen dann steht, das könnte Clickbait sein, der Inhalt, den du vermutest, wird da nicht angezeigt oder kommt vor. Ja, und wie das Ganze funktioniert, das erklären euch jetzt Julien und Michael. Also ähm, ich habe ein Plugin geschrieben, das holt von YouTube ähm, die URL von dem Video und die, die URL wird zu einem Server geschickt, den Michael geschrieben hat. Also auf dem Server läuft ein Python-Script, das ähm, mit der URL den Titel vom Video abruft und dann schickt es den Titel an eine... API, die dann ähm, den die Text einkategorisieren ein kann und wir haben sie so eingerichtet, dass sie den Unterschied zwischen einem Titel mit Clickbait und ohne Merkt und dann schickt es das zurück an das Plugin, das es dann anzeigt auf der Webseite. Für alle Leute, die es noch interessiert, hier das ist der Code für den Server in Python. Und das hier ist der Code von dem Plugin in JavaScript. Und jetzt sollte eigentlich noch eine Live-Präsentation kommen. Das heißt, wir suchen uns jetzt ein, also wenn es funktioniert, es funktioniert, ja, ähm wir suchen uns jetzt ein zufälliges YouTube-Video aus und der Detektor soll dann schauen, ob das jetzt Clickbait ist oder halt nicht. Oh, es funktioniert. Das Video läuft. Ähm, wir, machen, wir haben ein paar Screenshots gemacht, die, äh, Bildschirmaufnahmen gemacht, wo es funktioniert hat. Es kann sein, dass es jetzt nicht funktioniert hat wegen dem Internet, oder, also, beziehungsweise... Dass es sich nicht so mit YouTube verbinden kann und es dann also nicht aufgeht. Da, man mhm. also, liebt es. Es sollte eigentlich halt wie so anzeigen, wie man äh, sagt, wenn man jetzt Ja, das ist <lacht> das. Gracias. es